Ich schick das Mic auf und nehm' auf und leg' auf den Beat meine Stimme und mein Herz drauf Meine Gefühle sind begraben wie Erz Auch hier spürt diesen Schmerz aus, diese Zeilen stamm' mein Verstand Bevor ich verstand, was trotzdem stand, reich' mir deine Hand und ich werd' dich enttäuschen im betwörtlichen Sinne Du denkst, ich kann lieben, ich hab' einen Stein in mir drinne Ein Bein aus Metall, ich bin eine Maschine Du hörst diese Stimme und weißt nicht Bescheid Der Schmerz, das Leid, das ist alles ganz gemeint Entscheidet dich, bist du Freund oder Feind? Ich bin kein Mastermind aber schlau genug, ich seh den Zug, ich bin dir einen Schritt voraus Seinem Sieg sieht für dich gerade nicht aus Ich geh davon aus, dass mein Instinkt mich nicht trübt Ich spüre, wer lügt und wer weiden spricht Du denkst so wie ich, wenn du diese Welt hast Und wenn ich veränder, ich die Sicht, die du von der Welt hast Du bist nicht frei, wenn du dich der Welt anpasst ich sperren an dich ein, wenn du nicht in ihr Weltbild passt Wie hat du Ich mir Paranoia, ich lebe wie ein Steuner, Häng ab mit Zigeuner, baue Johnny nach Donny, baue, baue und rolle Mein Life hat keinen Sinn, denn es spiel keine Rolle Ich bin real, ich bin live, kein YouTuber, kein Hype Ich trinke nicht mehr, doch ich trinke ihn Leid, Meine Bude gedeiht, mit Ratten zu Zeit, Versunken im Elend und plötzlich allein Versunken im Meer und im Sande der Zeit Mein Kopf nicht mehr frei, im Körper des Seins Verbittert, verzweifelt, mit Tränen auf Beinen Aufgeben zu leicht, drauf gehen nicht so nach Nachgeben niemals, denn ich lebe auf dem Feind Ich brauch das Dunkel, ich brauche das Neid, Ich brauche den Hass, denn ich hasse den Neid Ich hasse mich selbst, quasi ewiger Feind Lieb hart und dumm, lieb hart und dumm.